Wir bitten dich, segne diesen Grundstein unseres neuen Fischereimuseums. Heute, muss ich sagen, bin ich mit dem zufrieden, was da entsteht, wenn man sieht, äh, äh, es ist gut durchdacht. Früher ist Bergheim wirklich ein Dorf gewesen, was so ein bisschen abseits von den anderen Dörfern lag und vor allen Dingen nur abseits von der Großstadt Bonn. Das war eine geschlossene Gesellschaft. Das klingt und da nicht immer besonders friedlich. Die haben sich auch schon mal gekloppt. Um an bestimmte Fischer- oder Verpachtungsrechte zu kommen. Bist du bereit zu geloben nach deutscher Art und Handschlag auf Mannes Ehre? Ja, das ist asymmetrisch. Da musste ich bestimmte Wäsche da. Oh, man muss ein bisschen Tradition halten ne? für die Nachwelt.